Hallo, ich wollte euch ein Lockdown-Management vorstellen, das uns rausführt aus der Ministerpräsidentenkonferenzenfalle, das uns rausführt aus dem Rumgeier und das uns reinführt in die Kontrolle über die Pandemie. Schauen wir uns das mal an. Kennzeichnend für das Virus ist der R-Wert. Wie stark breitet sich das Virus aus? Und ein R-Wert über 1 heißt, die Inzidenzen steigen exponentiell und steigen sehr weit. R-Wert unter 1 heißt, die Inzidenzen fallen, das heißt, die Zahl der Virusinfektionen fällt und wir sind in der Kontrolle, wir sind in der stabilen Zone. R unter 1 ist stabil, R über 1 ist es nicht. Und darauf werde ich jetzt ein bisschen aufbauen. Schauen wir uns das mal an für den Wildtyp. Wir hatten letztes Jahr Coronavirus, das hat einen bestimmten R-Wert und wir haben festgestellt, dass der R-Wert über 1 ist, dass es sich schnell ausbreitet und dass wir... Mit Hilfe der Gesundheitsämter Quarantänemaßnahmen verhängen müssen, um das einzudämmen. Das hat nicht gereicht. Und dann haben wir noch Lockdown-Maßnahmen in der ersten Welle dazugenommen. Und damit sind wir in Summe unter den R-Wert von 1 gekommen und haben dann tatsächlich das Coronavirus in der ersten Welle wieder eingedämmt gekriegt. In der zweiten Welle haben wir es genauso gemacht. Die zweite Welle ist gestiegen. Als wir dann endlich schlau genug waren, richtige Lockdown-Maßnahmen zu verhängen, wir sind die Fallzahlen wieder gefallen und wir haben die zweite Welle wieder runtergeführt. Und jetzt, jetzt haben wir noch die Impfung, jetzt haben wir noch die Teststrategien dazu. Jetzt haben wir doch eigentlich eine kleinere Lücke bis zu R unter 1. Oder jetzt brauchen wir doch weniger Lockdown-Maßnahmen. Das ist das, was gerade diskutiert wird. Das ist das, was die Politiker gerne hätten und weswegen sie jetzt so hinterher sind, über Lockdown-Lockerungen zu reden. Nur das ist Operation Wunschstecken. Das ist eine Variante, die nicht existiert, die wir nicht zur Verfügung haben. Warum? weil wir mittlerweile die englische Variante haben, die sich durchgesetzt hat, vor Weihnachten ins Land gekommen und dann Januar, Februar hat die die Mehrheit übernommen. Und jetzt haben wir einen höheren R-Wert und unsere Maßnahmen, die wir anziehen, Impfen, Quarantäne, Testen und die Lockdown-Maßnahmen reichen nicht mehr aus und B1 und 7 weitet sich aus. P1, die brasilianische, äh, die brasilianische Variante, steht schon in den Startlöchern. Das heißt, wir haben jetzt einen R-Wert über 1 und wir haben steigende Fallzahlen. Wir haben die dritte Welle und wir sind eigentlich nicht mehr unter Kontrolle. Was müssten wir denn machen, um unter Kontrolle zu kommen? Nun, die Impfung, die ist da, wo sie gerade steht. Und die Quarantänemaßnahmen, die sind das, was wir gerade machen. Und die Teststrategien, da stehen wir auch gerade am Anfang und fangen an, die langsam auszubauen. Aber sie leisten einen endlichen Beitrag. Das heißt, eigentlich müssen wir den kompletten Bereich bis zu R unter 1 mit Lockdown-Maßnahmen überbrücken. Und das ist sogar mehr Lockdown, als wir in der zweiten Welle gebraucht hatten, um den Wildtyp einzudämmen. Und das ist genau das, was diese Diskussion jetzt an diesem Punkt so schwierig macht. Und weswegen wir tatsächlich in die dritte Welle rutschen, obwohl das keiner will. Keiner will ja wirklich steigende Ansteckungszahlen haben, keiner will mehr Kranke haben, keiner will mehr Langzeitkranke haben und keiner will mehr Tote haben. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis unserer jetzigen Politik mehr Ansteckung. Woran liegt denn das? Nun. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, vielleicht sogar einfach unmöglich, zu erraten, welche Maßnahmen wir aufeinander stapeln müssten, um wirklich mit Impfen, Quarantäne, Testen und Lockdown unter eins zu kommen. Wir wissen schlicht nicht genug über unsere Quarantänemaßnahmen und wie die wirklich eingreifen. Wir wissen nicht genug über die Teststrategien, die wir gerade am Ausrollen sind, wie sehr die wirklich ins Geschehen eingreifen. Und wir wissen auch bei vielen Lockdown-Maßnahmen nicht auf die Nachkommastelle, wie viel die wirklich bringen. Das heißt, der Versuch der Ministerpräsidenten in ihrer Konferenz, Maßnahmen festzulegen, die dann über die nächsten zwei, drei Wochen die Pandemie unter Kontrolle halten, der ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil die Ministerpräsidenten zu doof wären, sondern weil sie einfach keine Chance haben weil wir die Daten nicht haben, die wir bräuchten. Was wir aber wissen, was wir jederzeit wissen, ist, ob die Maßnahmen, die wir jetzt gerade aufeinander stapeln, aktuell ausreichen oder nicht. Ob wir aktuell im Wachstum oder ob, die, ob wir aktuell im Schrumpfen sind. Das heißt, wir können zwar vorher nicht raten, was wir machen müssten, aber wir kriegen auf jeden Fall das Feedback, ob das, was wir jetzt machen, ausreicht oder nicht. Und Da möchte ich einfach mal die, die Diagramme von Christian Fries vorstellen, der, der täglich auf Twitter die für jedes Bundesland und für, für Deutschland äh, zeigt und aus denen überdeutlich hervorgeht, wann wir unter Kontrolle sind, wann wir eine Reduktion der Infektionszahlen haben, also ein R-Wert unter 1 und wann wir ein Wachstum der Infektionszahlen haben, also ein R-Wert über 1. Und wir sehen, dass es teilweise erhebliches Wachstum ist, also eine Verdoppelung pro Monat, eine Vervierfachung pro Monat für Baden-Württemberg. Wir sind jetzt seit Ende Februar ziemlich außer Kontrolle. Wir wollen, kein, wir wollen nicht mehr Tote, wir wollen nicht mehr Langzeitkranke, wir wollen nicht mehr Kranke, wir wollen nicht mehr Ansteckung. Aber unsere Politik produziert die gerade. Das, was wir gerade an Maßnahmen haben, erzeugt eine zunehmende Zahl an Ansteckungen. Wir sind außer Kontrolle. Mit diesem Feedback kann man ja was anfangen. Nehmen wir an, wir haben das Virus, so wie wir es aktuell haben, die Infektionslage, wie wir sie haben. Wir haben die Impfmaßnahmen, die Quarantäne, die Testmaßnahmen und die Lockdown-Maßnahmen und die würden uns unter eins führen. Dann wäre das erstmal ein guter Zustand. Wir hätten die Pandemie unter Kontrolle. Wenn wir das ein bisschen in die Zukunft fortschreiben, wir einen gewissen Impffortschritt haben, wir auch bei den Quarantänemaßnahmen schlauer geworden sind und unsere Teststrategien verfeinert haben, dann wären wir in der Situation, dass wir einen deutlich stärkeren Einfluss durch diese drei Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen hätten und wir weniger Lockdown bräuchten. Und das ist ja kein Problem, weil der Lockdown ist ja nicht eine einzelne Maßnahme, sondern es ist ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen in allen möglichen Lebensbereichen, die, wenn man sie mal ein bisschen zu, zu Eskalationsstufen zusammenfassen würde, unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden können. Also wir könnten im Prinzip den Lockdown genau da hinterrieren, dass wir gerade das Virus eingedämmt haben, aber nicht uns zu viel auferlegen und zu viel Grundrechtseingriffe machen und, und zu viel schlechte Laune und wirtschaftliche Schäden erzeugen. Wie müsste so eine Tabelle aussehen? Nun, bei den niedrigen Stufen würde man erstmal auf die Schutzmaßnahmen gucken. Also wir leben unser Leben so weiter mit allen Freiheiten, die wir haben, aber wir schützen uns etwas besser. Abstand, Händewaschen, Trennwände, Lüftung, Filterung, alle diese Maßnahmen sind im Prinzip erstmal nur Schutz, aber wir haben die Kontakte, die wir, die wir sonst hätten. Wir, wir leben unser Leben, das wir sonst hätten. Etwas schärfere Maßnahmen wären dann tatsächlich Clusterbegrenzen. Wir haben mit dem Coronavirus ein Virus, das sich sehr stark in Clustern verbreitet. Also viele stecken niemanden an, aber ein paar Infizierte sind so infektiös, dass sie ganze Cluster anstrecken. Eine halbe Klasse, eine ganze Klasse, ein Großraumbüro, den Chor. Und so weiter. Das heißt, eine sehr gute Strategie, die dann aber schon ein bisschen einschränkender ist, ist es, Clustergrößen zu begrenzen, Wechselunterricht nur noch die halbe Klasse da zu haben, die Kundendichte in den Leben zu reduzieren, die Mitarbeiterdichte im Büro zu reduzieren, aber auch da Tracing-Maßnahmen zu unterstützen, also tatsächlich ein Cluster-Tagebuch führen, elektronisch oder manuell. Das sind so Maßnahmen, die schon einschränkender sind die den schärferen Lockdown bedeuten, die aber auch eine gewisse Wirksamkeit haben. Und dann, wenn wir es tatsächlich komplett durcheskalieren, dann sind wir im Bereich der Kontaktvermeidung. Denn während die Schutzmaßnahmen schwächer wirken gegen die ansteckenderen englische und brasilianische Variante, Kontaktvermeidung, also wenn ich gar nicht in die Nähe von anderen Leuten komme, das funktioniert genauso gut, egal welche Variante ich vor mir habe. Das heißt, mit diesen stark übergriffigen, ähm, Maßnahmen kriege ich auf jeden Fall auch B117 und P1 eingedämmt, wenn ich es denn wirklich will. Wir reden dann von Schulgebäude schließen und Fernunterricht machen. Wir reden von der Homeoffice-Pflicht, dass wir die Begegnung im Büro nicht mehr haben. Wir reden davon, dass wir keine, keine öffentlichen Veranstaltungen mehr haben, dass wir, dass wir im Privaten die Kontakte einschränken und so weiter. Wichtig an der Stelle ist, immer erst die Maßnahmen für die Innenbereiche anziehen und erst im äußersten Notfall wirklich Maßnahmen auch im Außenbereich einschränken, denn im Außenbereich verweht sich das Virus relativ schnell. Wir haben viel weniger Anstreckungen im Außenbereich als im Innenbereich. Wenn man das so macht, wenn man tatsächlich den Lockdown wirklich als, als Katalog von Stufen denkt, dann können wir es immer schaffen, den, den Lockdown gerade so einzustellen, wie wir ihn brauchen, um gerade noch die Kontrolle zu behalten und, und die Eindämmung so zu fahren, wie wir sie gerne hätten, unabhängig davon, was wir mit den eigentlich besseren Maßnahmen, Impfen, Quarantäne, Testen hinkriegen. Clemens Füß und Michael Meyer-Hermann haben mit ihren Teams mal eine große Simulation gefahren und haben nicht nur auf, auf die, die, die pandemische Ausbreitung und die Gesundheitsfragen geguckt, sondern auch auf die Wirtschaft. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Eindämmung mit einem Ehrwert von ungefähr 0,7 das Optimum wäre aus der Abwägung, wie viel Lockdown mache ich jetzt, wie viel Eindämmung fahre ich jetzt und wie lange dauert die, die, die Pandemie oder die, die, die Lockdown-Maßnahmen. Also wenn ich jetzt stärker begrenze, habe ich natürlich einen kürzeren Verlauf, habe jetzt die Nachteile, dafür habe ich später Vorteile. Wenn ich jetzt fast nichts mache, dann habe ich einen langen Verlauf und habe später Nachteile. Und da das Optimum im Bereich 0,7. Wenn wir jetzt da einen Korridor drumherum ziehen, von sagen wir 0,9 bis 0,6, dann können wir genau die Maßnahmen anziehen, die wir brauchen, um auf diesen r zu kommen. haben eine Eindämmung der Pandemie, haben die Pandemie jederzeit unter Kontrolle, kriegen keine weiteren Wellen aber haben auch keine Lockdowns, die übergriffiger sind als unbedingt nötig. Was passiert, wenn wir jetzt eine andere Virusvariante haben, wenn es ansteckender wird? Naja, dann müssen wir halt noch ein paar Stufen dazunehmen. Der Mechanismus ist, immer wenn wir mit dem R-Wert im Ergebnis über 0,9 kommen, und das sehen wir schnell, dann ziehen wir eine Lockdown-Stufe mehr an und fangen wieder an, mit dem Lockdown ein bisschen mehr einzudämmen. Hier im Beispiel mussten wir dann zwei Stufen dazunehmen. Wenn wir dann Fortschritte haben bei der Impfstrategie, bei der Quarantäne, beim Testen, dann können wir Stufen wieder wegnehmen. Und das machen wir immer, wenn wir unter einem R-Wert von 0,6 landen, dann kappen wir eine Stufe, sodass wir wieder im grünen Bereich landen. Und so können wir über die Rückkopplung, über das Feedback, wie viel Wachstum wir jetzt gerade haben, jederzeit den Lockdown so einstellen, dass wir die Pandemie gerade unter Kontrolle haben, gerade eingedämmt haben, und die besseren, die effizienteren Methoden, Impfen, Quarantäne und Testen, die machen das den Großteil der Arbeit und der Lockdown ist nur noch für den Rest zuständig. Wenn wir das mal ein bisschen verstetigen, wenn wir das mal angucken, wie der Beitrag der Impfung zur R-Reduktion steigt mit der Zeit. also Wir werden immer weiter durchimpfen und irgendwann kommen wir in den Bereich, wo wir alleine aufgrund der Impfung einen R-Wert von 1 erreichen und unterschreiten. Das ist der Moment, in dem wir Herdenimmunität erreicht haben durch die Impfung. Jetzt haben wir keinen Impfstoff für Kinder und wir haben auch viele Erwachsene, die sich nicht impfen lassen wollen. Insofern ist dieser Moment der Herdenimmunität sicherlich noch ein bisschen weiter weg. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist Richtung Spätsommer 2021, dass wir wirklich allen Erwachsenen ein Angebot gemacht haben und, und, und dass wir auch alle zumindest erst geimpft haben und eine Wirksamkeit haben äh, für die, die sich impfen lassen wollen und für diesen Impfstoff gibt. Und das ist ein guter Moment. Denn wenn wir dann gucken, was Quarantäne und Testen leisten, dann sind wir da schon lange in dem Bereich, wo wir keinen Lockdown mehr brauchen. Und je aggressiver wir bei Quarantänen und Testen vorgehen, je mehr Geld und Zeit wir da investieren, desto weniger Lockdown brauchen wir tatsächlich. Denn das, was wir an Lockdown brauchen, ist ja nur die Differenz zwischen dem Beitrag der Reduktion vom R-Wert von Impfung, Quarantäne und Testen und dann die verbleibende Strecke bis zum R-Wert von 1 oder 0,9, die wir brauchen, um unter Kontrolle zu bleiben. Und das ist auch das, wo bei mir gute Laune entsteht, wenn ich dieses Bild sehe. Denn wir sehen, dass das Ende vom Lockdown viel, viel früher ist als die Herdenimmunität. Auch schon nicht erst Ende des Sommers, sondern schon vorher. Und je besser wir bei Quarantäne und beim Testen sind, je aggressiver wir davor gehen, desto geringer kann der Lockdown für alle ausfallen. Das heißt, wir haben es tatsächlich in der Hand, wie groß der Lockdown ist. Aber das, was wir jetzt machen dass wir nur über die Lockdown-Maßnahmen reden und die einfach lockern. Das führt uns nur in den Kontrollverlust. Wer den Lockdown lockern will, wer Lockdown-Maßnahmen zurückfahren will, der muss investieren in Impfen, Quarantäne und Testen und dann zusehen, dass er den Lockdown zurücknehmen kann und trotzdem noch unter R gleich 1 bleibt. Also, eine bessere Impfung bedeutet, dass wir weniger Lockdown brauchen. Jetzt ist es so, dass wir in der Impfgeschwindigkeit einfach an der Produktionskapazität der Hersteller hängen. Und selbst wenn wir da viel Geld drauf werfen würden, wir müssten erstmal neue Werke bauen. In drei bis fünf Monaten aller frühestens würden die, die wirklich zum Einsatz kommen. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, würde uns bis zum Sommer eigentlich nichts mehr beschleunigen. Die Zeitschiene ist gesetzt. Aber bei Quarantäne und Testen können wir heute entscheiden, was wir morgen machen. Und da können wir jederzeit besser werden. Und wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten einfach lernen müssen, wie kriegen wir einen maximalen Ehrbeitrag aus Quarantäne und Testen. Die beiden arbeiten zusammen. Ne? Also mit dem Testen finde ich positive Fälle, die, die es vorher nicht kannten und kann die dann tatsächlich mit einer Quarantäne daran hindern, neue Leute anzustecken. Das heißt, je besser wir bei Quarantäne und Testen sind, desto weniger Lockdown brauchen wir. Da muss unsere Energie reingehen und der Lockdown der macht den Rest. Liebe Politiker in den Parteien und Parlamenten, wir brauchen euch da. Wir brauchen euch, dass ihr die volle Priorität setzt auf Impfung, Quarantäne und Testen. Da ist der effiziente Ansatzpunkt, um wirklich viel zu erreichen. Da gibt es viel Gestaltungsmöglichkeiten und da müsst ihr wirklich hinterher sein. Für das, was wir dann darüber hinaus noch brauchen, übergangsweise, bis wir tatsächlich die Pandemie nur mit den drei anderen Maßnahmen im Griff haben, brauchen wir noch einen Lockdown. Und dieser Lockdown muss solide sein. Der darf nicht dauernd von irgendwelchen Verwaltungsgerichten zerpflückt werden. Das heißt, wir brauchen wirklich ein Gesetz in Bund und Ländern. Wir machen hier Grundrechtseingriffe, die müssen sauber abgesichert sein. Und in diesem Gesetz mussten die Tabelle drin stehen mit den Lockdown-Maßnahmen und dem Mechanismus, wie wir die Stufen auswählen. Und mit diesem Lockdown-Management schaffen wir es permanent, bis zum Ende die Pandemie unter Kontrolle zu haben und die dritte, vierte, fünfte Welle zu vermeiden. Liebe unionen und liebe SPD, ihr seid im Bund, in der Regierung und ihr habt etliche Bundesländer, ihr stellt die Ministerpräsidenten. Klemmt euch dahinter, setzt das um, macht ein Lockdown-Management. Es sollte euer größtes Interesse sein, aus diesen Ministerpräsidentenkonferenzen elend rauszukommen, das Lockdown-Management ein für alle Mal für dieses Jahr zu klären und aus dem Wahlkampf für den Landtagswahl und für den Bundestagswahl rauszuhalten. Das ist wichtig. Liebe Linke, liebe Grünen, ihr seid zwar im Bund in der Opposition, aber ihr stellt zwei Ministerpräsidenten und seid größte Fraktionen in den zwei Bundesländern. Macht's einfach vor. Zeigt, dass es geht zeigt, was man im Land machen kann und zieht die anderen mit. Und liebe FDP, ihr ruft schon lange nach einem Gesetz, ihr habt auch einen Stufenplan, klemmt euch hier mit dahinter und lasst uns alle zusammen dieses Ding durchschleusen. Das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen. Ein Vorgehen, was den Lockdown so einstellt, dass die Pandemie unter Kontrolle bleibt und dass die Anpassung der Lockdown-Maßnahmen aus dem Wahlkampf rausbleiben für die anstehenden Landtagswahlen und die Bundestagswahlen. Und liebe Zuschauer, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe beim Verbreiten dieser Botschaft. Ich will keine Ansteckung, ich will keine Krankheit, ich will keine längere Krankheit und ich will auch keinen Tod. Ich will keinen Ministerpräsidentenchaos mehr. Ich will keine dritte Welle, ich will keine vierte Welle und ich will keine fünfte Welle. Ich will ein klares Pandemie-Management, voller Kraft voraus bei Impfung, Quarantäne und Testen. Und erst dann, so wenig Lockdown wie möglich, so viel wie gerade nötig, dass wir die Kontrolle über die Pandemie nicht verlieren. Vielen Dank.